Florian Silbereisen und Helene Fischer noch immer in Kontakt. Oft wird das vielleicht als Floskel verwendet, in diesem Fall scheint die Aussage aber wirklich ernst gemeint zu sein. Man sah die beiden sogar gemeinsam auf der Bühne. Helene Fischer überraschte ihren Ex-Mann gar mal in seiner Show. Schlagerboom. Auch heute. Drei Jahre nachdem die beiden ihre Trennung bekannt gaben. Scheint diese Verbundenheit noch aktuell zu sein. So erklärte Silbereisen in einem Interview mit der »Bunte Quarterly« vom 29. Juli. Daran wird sich nie etwas ändern. Laut Florian Silbereisen hätten die beiden immer regelmäßig Kontakt, und erklärte weiter. Unsere gemeinsame Zeit wird uns immer verbinden und ich bin sehr dankbar für diese wunderbare Freundschaft. Florian Silbereisen derzeit vermehrt im TV. Derzeit ist der 39-jährige Schlagerstar vor der Kamera sehr aktiv. Aktuell dreht er als Juror für die Castingsendung DSDS mit dem Sender RTL zusammen mit den Kollegen Ilse de Lange und Tobi Gard. Vor seinem ersten Jurorentag war der Schlagerliebling ganz schön aufgeregt, wie er in einer Interviewschalte zugab. Zusätzlich spielt er auch immer noch den Kapitän Max Pager im »Traumschiff« im ZDF. Auch zu seinen vielen beruflichen Verpflichtungen äußerte sich Silbereisen im »Bunte Quarterly« Interview. Ich mache meinen Beruf seit mehr als 20 Jahren. Die meiste Zeit davon war ich in einer festen Beziehung. Insofern hat Karriere aus meiner Erfahrung nichts mit dem Beziehungsstatus zu tun. Florian Silbereisen sieht sich als Landteil. Den großen Plan zum Bekanntwerden hatte Silbereisen allerdings nie gehegt. Wie er im Interview preisgibt. Raus aus der Heimat und hinaus in die große Stadt. Diesen Moment gab es bei mir nie. Im Gegenteil. Ich bin ein absolutes Landteil und am liebsten daheim. Als Jugendlicher spielte ich auf jedem Dorffest. Hochzeiten und Geburtstagen und war damit glücklich. Dass ich irgendwann auf den ganz großen Bühnen stehen darf, war vielleicht ein Traum, aber nicht mein Plan. Florian Silbereisen Jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Florian Silbereisen, 39, plant nach seiner Geburtstagsshow schon den nächsten Coup. Im September gibt es eine Fortsetzung seiner erfolgreichen Liebesgeschichte. Florian Silbereisen feiert am 4. August seinen 40. Geburtstag. Nur zehn Tage später am 14. August steigt in der ARD die große Schlagerstrandpartie zum Geburtstag, bei welcher der Moderator nicht nur seinen Ehrentag feiert, sondern auch den seiner Ex-Freundin Helene Fischer, die am 5. August 37 Jahre alt wird und eine Reise zum Mars plant. Bereits jetzt stehen die nächsten ARD-Schlagerschuss des neuen DSDS-Jurors fest, der gerade in Wernigerode seinen ersten Einsatz für RTL hatte. Und es gibt eine gute Nachricht. Die Schlager-Love-Story 2021, die eigentlich für den Februar geplant war, dann aber wegen der nachgeholten Schlager-Champions ausfallen musste, wird jetzt am 4. September stattfinden, wie das Medienmagazin DWDL.de berichtet. Fortgesetzte Liebesgeschichte. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr heirateten Stefan Möros und Anna-Karina Wojtschak bei der ersten Ausgabe der schlager Love story 2020, vor einem Millionenpublikum. Ob es auch bei der Fortsetzung der schlager Love story 2021 eine Hochzeit geben wird, steht ebenso wie die Gästeliste noch nicht fest. Nach der schlager Love story 2021, geht es für Schlagerfans Schlag auf Schlag weiter. Am 23. Oktober findet der nächste Schlagerboom statt, am 27. November das traditionelle Adventsfest der 100.000 Lichter, und am 15. Januar werden die Schlagerchampions gefeiert. Dazu ist Florian Silbereisen über Weihnachten und Neujahr als Traumschiff-Kapitän zu sehen und ab Januar auch als Juror bei DSDS. In den kommenden Monaten steht für den Moderator also ein volles Programm auf dem Plan.